Hallo und herzlich Willkommen zu Tag 2 deiner 21-Tage-Challenge Federleicht-Schlank. In neuesten Studien heißt es, und es ist auch belegt, dass es weniger der Geschmack ist, der uns zum Essen verleitet. Vielmehr ist es das individuelle Gefühl, das wir erleben, wenn wir etwas essen. Wir füllen somit emotionale Lücken, indem wir essen oder trinken, worauf wir gerade Lust haben. Im Umkehrschluss bedeutet das, mit Diäten und Verzicht füllen wir diese Lücken nicht, sondern machen sie noch größer. Und genau deshalb funktionieren Diäten nicht nachhaltig. Um unsere Gedanken und Emotionen auf Kurs zu bringen, eignet sich besonders gut die EFT-Technik. EFT steht für Emotional Freedom Technik. Die Grundlagen des EFT gehen auf die Meridianlehre der traditionellen chinesischen Medizin zurück, sind also schon Asbach uralt Das Ganze wird dann noch ein bisschen kombiniert mit EL NLP, Neurolinguistischer Programmierung. Also, was ist EFT? Um es kurz zu machen, es ist Klopfen. Definierte Akupunkturpunkte werden durch die eigenen Fingerspitzen stimuliert, sanft geklopft, während neue Gedanken implementiert werden. Deine Gedanken und Emotionen verändern sich und damit auch Deine Handlungen. Und somit ist der Weg frei. Frei für eine gesunde, emotionale Basis und eine dauerhafte Ernährungsumstellung, ganz ohne Hungern. Du weißt ja, dass unser Wille allein, etwas zu ändern, nicht ausreicht. Immer wieder ist da dieser innere Widerstand und wir halten an alten Gewohnheiten fest. Das EFT-Klopfen hilft dir unter anderem dabei, deinen Heißhunger in den Griff zu bekommen und kritische Momente zu meistern. Es hilft dir, automatisch die Lebensmittel zu wählen, die deinem Körper gut tun und nur zu essen, wenn du wirklich Hunger hast tausenden menschen weltweit hat diese methode sehr gut geholfen um ihr wunschgewicht zu erreichen und auch zu behalten und meine klienten im letzten jahr haben mir auch bestätigt es wirkt lass uns mal schauen wo geklopft wird du kannst schon direkt mitmachen Wähl bitte eine hand die du dafür verwenden möchtest Du kannst mit den Fingerkuppen deines Zeigefingers und deines Mittelfingers klopfen oder auch genauso gut mit zwei anderen Fingern. Ready? Los geht's. Wir starten immer seitlich an der Handkante, direkt unterhalb vom Ansatz des kleinen Fingers. Klopf einmal dort. Danach wird der Scheitelpunkt. Der ist ganz oben auf deinem Schädeldach mittig stimuliert, also sanft klopfen. Zwischen den Augenbrauen, am Ansatz der Nasenwurzel, ist der nächste EFT-Punkt. Du darfst da jetzt mal klopfen. Weiter geht es mit dem Punkt seitlich neben deinem Auge. Klopfen und danach unter deinem Auge, auch hier klopfen. Als nächstes klopf doch mal unterhalb deiner Nase, so über deinen Lippen und jetzt klopf am Kinn weiter. Am Übergang von Brustbein und Schlüsselbein direkt unterhalb des Schlüsselbeins ist der nächste Klopfpunkt. Hast du ihn? Seitlich an deinem Körper, so circa 10 cm unter deiner Achselhöhle, ist der letzte EFT-Punkt. Wenn du ihn gefunden hast, dann klopf dort einmal und stimuliere diesen Punkt. Zum Schluss wird noch einmal die Handkante beklopft. Im nächsten Schritt führe ich dich durch eine komplette EFT-Meditation. Achte bitte darauf, dass du in dieser Zeit nicht gestört wirst. Sitz dann aufrecht auf einem Stuhl während der Meditation und halte beide Füße fest auf dem Boden. Bis gleich.